Ist der Emil ein freier Pinguin? <lacht> ich darf den nicht aufschauen. Ach, ich die auch nicht. <lacht> <lacht> also, jetzt kommt der Schaufel. Ja, Profis, sag einmal. Nein, aufschauen, nein, aufschauen. Nicht nicht aufschauen. aufschauen. Ich scheine <Gülüyor>